Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute sprechen wir einmal über sieben Kategorien von Produkten, die du auf Amazon nicht verkaufen solltest. Und ich würde sagen, wir können auch direkt einmal rein starten Und zwar fangen wir mit ganz normalen Glasprodukten an, weil natürlich kennt jeder bei Glasprodukten ist es so, dass wir letztendlich oftmals die äh, Thematik haben, dass Glas meistens nicht ganz so gut verpackt wird, wie man vielleicht denkt. Dadurch das Ganze dann kaputt gehen kann und du ah, entweder direkt bei Amazon kaputte Produkte hast, die einfach kaputt ankommen, die die Amazon noch nicht erstattet, oder aber dass sie natürlich beim Kunden kaputt ankommen und wenn wenn du eine höhere Returnquote hast, dann ist es auch so, dass Amazon das Ganze in dein Ranking mit einfließen lässt, weil eigentlich ja Produkte mit einer hohen Returnrate eher Produkte sind, die Kunden halt natürlich oft zurückgeben und dadurch nicht so gerne kaufen und vielleicht die anders dargestellt werden, als sie in echt eigentlich sind. Deswegen sagt Amazon einfach, okay, das ranken wir ein bisschen schlechter. Das ist einer von ganz, ganz vielen Faktoren, aber auch aus dem Grund, nicht nur, weil es teuer ist, sondern weil du auch wirklich viel Umsatz verlieren kannst mit so einem Produkt, falls du wirklich viele Retouren hast. Wenn du im Ranking steigst oder sinkst, dann sozusagen solltest du eher da auf jeden Fall mal von ähm, Glasprodukten ganz am Anfang vor allem erstmal die Finger lassen. Natürlich gibt es Ausnahmen, dass vielleicht ein ganz kleiner Glasbestandteil dabei ist. Aber wenn es eher wirklich zerbrechlich aussieht, dann lass auf jeden Fall die Finger von. Da gibt es genug Produkte auf dem Markt, wo du all diese Probleme, die das Ganze mit sich bringt, am Anfang erstmal nicht hast. Und dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Produkt. Das sollte eigentlich jeder mittlerweile bekannt sein. Mach keine Kleidung. Hier hast du noch schlimmere Retourenquoten von vielleicht 20 oder 30 Prozent, die all deine Marge eigentlich vollkommen auffressen. Weil jeder Kunde schickt, kauft sich das Ganze irgendwie noch ähm, zwei, drei, vier, fünf Mal in verschiedenen Größen und schickt dann 80 zurück. Oder es passt nicht, es sitzt ihm nicht, es gefällt ihm nicht, whatever. Kleidung ist einfach, ähm, ja, wenn du nicht wirklich eine etablierte Marke bist oder wirklich ähm, mit simpleren Sachen anfängst, wie jetzt mit Socken oder Unterhausen, wenn man nicht so viel an, an Varianz oder Varianten hat, ähm, dann kann das Sinn machen, in solchen ja, simpleren Kleidungsnischen anzufangen oder in äh, besonderen Nischen, wie ja zum Beispiel 3XL, Unterhausen oder was auch immer, wo auch noch keine Konkurrenz ist. Weil nicht nur sind extrem viele Leute in so einem Markt drin, das heißt, du hast extrem viel Konkurrenz, sondern auch noch extrem hohe Returnquoten und auch das für den Start ist, einfach nicht das, was wir machen wollen und du kannst dich auch nicht wirklich absetzen, du kannst nicht den Ultra High End Stoff oder was auch immer anbieten, du hast einfach keine USPs, sondern du musst eigentlich über Preis und Design gehen, Preis ist immer suboptimal und Design ist immer natürlich abhängig vom Geschmack, deswegen eigentlich nicht die besten Grundvoraussetzungen hier bei den Produkten. Dann geht es generell weiter mit Varianten und Variationen an sich von Produkten. Schau einfach, dass du simple Produkte hast, wo du weißt, okay, ich habe sozusagen vielleicht bei diesem Produkt oder dieses Produkt wird nur in der und der Variante angeboten, dass du nicht letztendlich vielleicht 10 oder 20 verschiedene Varianten in irgendeiner Nische hast, wo du nicht genau weißt, okay, in welche gehe ich jetzt oder welches nehme ich jetzt. Weil du musst natürlich immer hergehen und gucken, wenn es auf Amazon vielleicht in einer Nische 5, 6, 7 Produkte gibt, die sie gut verkaufen, dann solltest du auch wissen und auch schauen, ob all diese Produkte irgendwo eine gewisse Ähnlichkeit haben. Und wenn sie alle anders sind, wie ja zum Beispiel irgendwelchen Designerlampen, die eine ist aus Holz, die eine aus Metall, aus Plastik, aus whatever, dann weißt du nicht, welche von denen ist jetzt wirklich gut um. Um, um, um darauf aufzubauen, weil du hast nur vielleicht einen Referenzpunkt. Das heißt, auch hier sollst du hergehen und in Nischen reingehen, die wirklich oder wo es sozusagen viele ähnliche Produkte gibt, wo du sozusagen vom Grundmodell her darauf basieren kannst, es aber trotzdem noch besser machen kannst. Das sozusagen zum dritten Thema, zum Thema der Variation oder Varianten an sich. Dann das vierte sind klassische Supplements. Die haben mal sehr gut funktioniert, auch bis, noch, bis zu einer relativ kurzen Zeit. Aber mittlerweile ist es einfach so, dass immer, immer mehr Leute reinkommen und nicht nur die Klickpreise, sind sehr, sehr hoch, das heißt, du musst sehr viel Geld für Werbung ausgeben, sondern auch abgesehen davon, auch beim normalen organischen Verkauf sind die Margen einfach so klein oder so gering, weil es ein paar größere Seller gibt, die so große Mengen abnehmen können, die wirklich riesen, riesen Vorteile haben, was den Preis angeht und dadurch halt den Preis ein bisschen senken können und die Eintrittshürde für neue Seller sehr, sehr hoch erscheinen lassen. Und ich meine, ich weiß, viele wollen immer Supplements kaufen aufgrund der der Retainer-Thematik, dass du sagst, du hast ein Produkt und das wird der Kunde jeden Monat sich im Sparabo bestellen. Und irgendwann habe ich einen passiven Cashflow von Leuten, die einfach nur das Sparabo bei mir kaufen. Und das ist ja auf jeden Fall bei den Supplement-Produkten nicht zu empfehlen. Und das bringt mich auch zur nächsten Nische direkt, weil das ist auch generell nicht zu empfehlen. Nur auf, aufgrund von dieser Thematik, auf, aufgrund von dieser Herangehensweise, dass du sagst, ich muss unbedingt ein Retainer-Produkt verkaufen, was sich im Sparabo kaufen lässt. Wenn du nur sozusagen basierend darauf vorgehst und irgendwelche Produkte erzwingen willst, wird es meistens auch nicht klappen. Weil auch Produkte, die vielleicht in anderen Bereichen sind, die, die jetzt, ob es, ob es jetzt irgendwelche Lebensmittel sind, die man sich öfter liefert, ist auch ein Punkt, auch eine Kategorie, die rausfällt. Ob es Beauty oder Cremes sind oder sowas alles, die rausfallen, die man sich auch wieder nachbestellen muss. Auch das wird nicht funktionieren. Ob es Zahncreme ist oder irgendwie solche Thematiken, die sind meistens viel zu günstig. Also wirklich einige Sachen, die in diesem Retainer-Bereich rausfallen, sind einfach meistens nicht so attraktiv. Und es gibt natürlich auch ein paar Produkte, die wirklich sexy sind, die auch äh, interessant sind und die auch wirklich kein in, diese, in keinen dieser Kriterien fallen. Und die zu finden, das ist natürlich dann äh, ja, eine Königsdisziplin. Auch da können wir dir zeigen, wie du sozusagen genau natürlich nach, nach solchen Produkten filterst auch. Aber wie gesagt, versuche nichts zu erzwingen, um dann im Endeffekt einfach ein Produkt zu haben, was zwar theoretisch mit Sparbo gekauft werden kann aber das Produkt an sich einfach Schrott ist. Deswegen auch da am besten die Finger verlassen. Und die letzte Kategorie, auf die ich noch ansprechen möchte, ist eine, die ich gerade eben schon erwähnt habe. Und zwar sind es Beautyartikel und Cremes. Natürlich. Weil bei all diesen Thematiken ist es so, dass du A, auch nicht wirklich eine, eine Vergleichbarkeit hast. Das heißt, das heißt, du kannst dich auch nicht wirklich absetzen, weil der Kunde weiß nicht, ob du jetzt vielleicht ein bisschen mehr von dem Wirkstoff hast oder ein bisschen weniger von dem oder was die Zusammensetzung generell ist. Du hast auch eine sehr, sehr hohe Preiselastizität, weil du hast die gleiche Creme, die wird einmal für 20 Euro angeboten einmal für 50 dann, vielleicht nur weil das Packaging ein bisschen hochwertiger oder schöner ist. Auch das ist sehr, sehr schwer zu differenzieren und zu entscheiden und die Entscheidung zu fällen was für einen für Price Point habe ich und kommt nicht der nächste rein, der das Ganze dann vielleicht für 7 Euro wieder anbietet, weil die Margen einfach ja, so unglaublich, äh, unglaublich äh, weitläufig sind, von Mikroprozenten bis hin zu 20, 30, 40, 50 Prozent. Also du hast keinen wirklichen roten Faden in, meist, in den meisten dieser Nischen. Plus dazu kommt, du musst ehrlicherweise eigentlich das Produkt erstmal Wochen oder Monate lang testen, um zu schauen, ob es wirklich funktioniert, weil sonst kannst du ja nicht 1000 Einheiten davon kaufen, ohne zu wissen, ob es wirklich irgendwie eine, eine nachhaltige Auswirkung hat. Weil meistens guckst du erstmal aus selber an, haben duty artikel eigentlich nur dreieinhalb oder vier Sterne, wenn es hochkommt mal 4,5. Und sind meistens nicht so gut bewertet, weil sie eben mit irgendwelchen Sachen werben, die im Endeffekt immer nicht so einzuhalten sind. Oder die vielleicht auch bei verschiedenen Personen verschieden wirken. Auch das ist natürlich was wo du einfach wieder sehr, sehr viel Varianz drin hast. Und genau das wollen wir eliminieren. Was wir eigentlich machen wollen, ist, dass wir unsere Produkte auf die Hardfacts reduzieren. Ich will wissen, dass ich genau ein Produkt habe, wo ich weiß, alle, Produkte, alle Kunden, die nach diesem Produkt suchen, die wollen ungefähr ein Produkt haben, was so und so oder so und solche Eigenschaften hat. Und genau das ist das, wonach wir suchen wollen und nichts anderes. Und all diese sieben äh, Kriterien, sieben Kategorien hier, die ich dir gerade mitgegeben habe, die solltest du vermeiden, wenn du wirklich erfolgreiche Produkte auf Amazon bringen willst. Wenn du aber wissen willst, auf welche es zu achten gibt und wie du auch wirklich profitabel und langfristig erfolgreiche Produkte finden kannst, dann klick mal auf den Link unterhalb des Videos, trag dich ein und dann kannst du gerne dir ein kostenloses Erstgespräch buchen, wo wir dann eins zu 1 schauen können, ob und wie wir dir am besten in deiner individuellen Situation weiterhelfen können. Das war's mit dem Video, bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.